Okay, also. Punkt 1. Ich habe vergessen aufzunehmen, aber wir sind nur hier hochgelaufen. Weil anscheinend geht das. Das heißt, ich kann danach halt die Emblem einsetzen. Punkt 2. Ich habe rausgefunden, was ich machen muss. Und es macht nicht Spaß. Nein, schlechtes Timer. Sorry, falls es Geräusche gibt im Hintergrund. Ich habe zwar ein neues Cancelling drin, aber es läuft gerade ein hartes Gewitter draußen. Müsste... ...Claire sein. <lacht> ja, ich kenne meine Charakter. Nee, also, ähm... Ich muss jetzt hier in den First Floor Security Room. Da bekomme ich einen Code. Mit diesem Code muss ich in den Second Floor Observation Room. Mit diesem Observation Room kriege ich ein Bild. Da müssten Überwachungskameras sein. Falschen. Nein, ich habe das doch alles so schön nachgeschaut. Genau. Hey, no. Ich muss da mit Kameras irgendwas sehen, was ich nicht sehen kann von ihm. Kann sein, dass ich den falschen Ruhm gerade im Kopf habe. Geht da durch, so. Dann mache ich doch nochmal Google auf und gucke, wo ich hin muss. Meine Security Room. Da, Vicky. Das ist genau das. Alter, ich hab das extra nachgeschaut, das ist so ein Bullshit. Ich hasse das halt richtig hart. Ich hab sogar geschaut, Alter. Ich muss in diesen fucking Dreck Security Room rein. Das ist dieser Raum hier. Leck mich hart am Arsch. Im Bock, Alter. Glitteln, hier. Ich will keine Karte. Ich will Fuck. Bitte haben. Kack hier echt noch ab, alle. Map. Von mir aus mach ich alles wieder mit dieser Drecks-Map. So. Also. Da hoch. Ich komm da rüber. Sonst nirgends hin. Toll. Super. Hilft mir gar nichts. Leck mich. Ne. Alter. Ah, ich hasse dieses Spiel jetzt schon. <lacht> er kann nicht ins Bild rein, das habe ich gecheckt. Das hilft mir halt auch nichts, Alter. Gib mir doch einfach die scheiß Location Wo ich diesen Drecks Kameraraum finden kann Monitor Room Dankeschön, endlich mal einen Halbwegs intelligenten scheiß Kommentar Piss dich Ja, dann google ich das halt Code Veronica Monitor Room Monitor Room Dankeschön wo ist dieser Drecksraum? Normalerweise hast du hier wenigstens Prison First Floor. Nein, es macht doch null Sinn. Macht doch null Sinn, dass das jetzt irgendwo ein Gefängnis ist. ziehe ich jetzt halt Null ein. The Official Residence ist auch nicht viel hin. Ah. Schreiben kann ich auch nicht mehr Monitor Room im Military. Jetzt kommt wieder der Prep Room. Der gibt mir jetzt Second Floor, aber ich brauche das Passwort ja anscheinend, um darüber zu kommen. Ich habe schon zu. Ja. Ja, Gut. Schau mir jetzt einfach jeden Raum an, dieser so fucking Map, alle. Ne. Also. Weißt du, kannst auch einfach übertreiben mit Scheißrätseln. auch einfacher machen. Ich habe diesen Code gesehen. Warte mal. Mach mal Pause, du mir Geburt. So, warte mal kurz. Ja, ganz dezent Hass. Ah, ne, also ich hasse es gerade wirklich, weil ich nicht weil fünf fucking Webseiten mir eine Lösung geben, die ich sp das Spiel das nicht umsetzen kann. So, ich gucke jetzt einfach Code nach. Zum Glück habe ich die ganzen Boards noch. Da müsste ich ja ziemlich früh hingekommen sein. Das ist noch Resi 2. Ich ja, habe Veronica nur ein, einmal gespielt. Vier Stunden lang. Was? Fünf Stunden? Holy shit. Da bin ich schon in der Sauna? Wo bin ich denn jetzt? Das ist die Guillotine. Aber wenn ich in der Sauna bin, dann... Ah. Aber das Bild müsste ich schon gemacht haben. Das war das Erste, was ich mache. Eigentlich, wenn ich ins Knast komme. Ah doch, da. Machst du mal Vollbild, du Mongo. Ich kann den Code sehen, aber ich kann ihn nicht lesen von hier aus. Moment, ich muss kurz reinhören. Ich habe den Code sogar gesagt. Gut. 1126. So. Fuck that, Alter. 1126. Damit muss ich jetzt in den Second Floor Obs Observation Room gehen. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass es funktioniert und die nicht kommen mit, ja, du hast das noch nicht freigeschaltet. Gibt es auch genug. Hier komme ich ins Second Floor. Das oben Mitte ist die Sauna. Ich kann darüber die Treppe hoch. Dann ist aber da oben. Fällig. Wenn ich da runter gehe, komme ich raus. Da ist das Sandwurm. Da will ich nicht hin. Ich ah. müsste diese Treppe finden. Bis Treppe ist zu. Weil ich das Ventilation-System noch nicht habe. Ich glaube, ich muss einfach spezifischer googeln, weil Resident Evil einfach zu alt ist, um logisch zu denken mit Spiel. Oh, Veronica. Ja, lern doch Schreiben, du Mongo. Skeleton. Painting. Boah, oh, wow, hier steht einfach die Lösung. Okay, das geht auch. Ah. Jetzt öffnet die Tor zum Observation Room. Da komme ich hin. Hier durch. Anscheinend. Das ist da irgendwie so verzeichnet. Ja, ich hab X gemeint. Diese Frau. Ah, also dieses Spiel. Lass mich doch Treppen laufen, wenn ich Treppen laufen will. Ist 10.000 Tabs. Tabs open. Ja, bitte. mich diesen, ich muss anscheinend diesen Code auslösen. Was halt voll dumm ist, weil man ihn sehen kann. Wo ist denn die jetzt? Ja, hier sind komische Dudes. Der macht einfach einen Jump-Cut dahin. Alles klar. Komplett ein useless Guide, weil ich nicht weiß, wo der Raum ist. Toll. Ich verzweifle. Nee, warte mal, das hier ja ein Item. Ein Itembox. Ich dachte, Resident Evil Code schon macht mehr Spaß. Ich glaube das ist wirklich, weil ich halt einen Teil übersprungen habe und dann lange nicht gespielt habe, dass ich nicht weiß, wie schon. Aber zum Teil ist es, glaube ich, auch recht random. Aber ich habe halt noch nichts erreicht jetzt hier. Anscheinend brauche ich eine Indigo-Karte, die ich nicht habe, weil... Ist halt so. Ganz toll. Alles nur für so eine Drecksameise, damit ich eine fucking Musikbox nehmen kann, weißt du? Dumme Drecksschallplatte, das ist alles nur dafür. So, und ich hoffe jetzt wirklich, dieses scheiß Emblem passt da rein und es ist nicht kein anderes. Alle du ja cool jetzt habe ich schnell dem karte die Trainings an Muss ich gucken, wo die Trainingsanlage ist. Hier steht Second Floor. Map. Am Second floor. Muss ich über diesen Fahrstuhl da rein, eventuell? Anscheinend kann man den töten, aber es ist useless. Bringt ihr keine Belohnung und dafür braucht eine Unmenge Munition. Aber ich habe mal ein paar Armbrüste ange angeschmissen. Also er müsste schon Damage genommen haben, aber. Ich weiß auch nicht wie viel. Okay, also hier könnten Fahrstuhl sein, wenn ich es richtig habe. Irgendwo. <lacht> Ich glaube, ich mache das nicht bis neu mit. Aber <lacht> ich, ich wechsle vor. Okay, die Kassin ist cool ich glaube, ich kann unten noch eine Waffe holen. Oder war das hier oben? Das sieht mir nach blauer Karte aus. Oh ja, war nur ein Zombie. Okay, das ist alles nur um diesen dummen Raum zu kommen anscheinend. Oh, but anyway, this we just created. Ah, mit him, we are going Hmm. Das wieder dieses hurensohn Herz, das sich nach 5 Sekunden abstellt, wenn ich nichts laufen habe. Deswegen muss ich ja Spotify durchgehend laufen, haben. ich habe Play gedrückt, du Spasti. So. Dort bin ich jetzt. Immer noch im selben. Okay. Ich geh mal kurz eins runter ins B1F. Ich glaube hier müsste irgendwo der Granatwerfer mal liegen. Ah, ich habe eh keinen Platz in mir. Dann lasse ich das noch. <lacht> Vielleicht denke ich mal dran, den zu holen. Vielleicht nach der Folge mal. Ja, PC halt's Maul. Interessiert sich, was ich beim Windows Defender gefunden habe. Oh, der Ausgang. Ah, hier. Ja. War ich doch richtig. Das ist so ein Spaß, du hast den Code gelesen. Ab jetzt kann alles aufgehen. Beispiel. Macht null Sinn. Ja. Ja, mach mal weg. Anscheinend baue ich die nicht mehr, also weg damit. Okay, es war nicht der wichtige Raum. Ich hab jetzt ganz leicht geheult. Weiß nicht, ob da was kommt. Eigentlich wäre da noch ein Tyrant drin. Außer der du durch und Luftschacht abgehauen. Wer liegt wer oder was? Ah oh, ja, easy. Okay, das habe ich jetzt erschreckt. Detektiv. Level. Emergency shutters will close. All das. Ich hoffe jetzt einfach mal, es reicht nicht. Spaziert so gemütlich die Treppe runter. Okay, das heißt, der Raum geht nicht mehr auf. Die Tür mit dem kaputten Griff umsonst. Also jetzt habe ich das Bild. Mit dem Bild kann ich nach unten fahren. Wo war der Fahrstuhl? Raus, ne? Ja. Ich mal raus, ich kann da gerade raus. Dann ähm, kriege ich einen goldenen Schlüssel. Mit dem goldenen Schlüssel kann ich endlich Irgendwohin. Weiß ich schon nicht mehr. Irgendwo kriege ich jetzt die rote Ameise, deswegen. Der Goldene Schlüssel ist für...